Wie schon der Rover ist auch der Roboterarm des Landers aus Materialien entstanden, die in meinem Bastelkeller herumgelegen haben. Der Roboterarm kann die daran befestigte Kamera um drei Achsen drehen. Der Kameraarm ist ca. 45cm lang und der Abstand vom Drehpunkt zur Kamera beträgt circa 30cm. Der Drehpunkt des Armes befindet sich ca. 45 cm über dem Sockel. Ein Servo dreht die Kamera im Direktantrieb um die vertikale Achse. Mit Hilfe eines zweiten Servos kann der Kameraarm, ebenfalls vertikal, gedreht werden. Die Kamera kann somit um ca. 60 cm in der Höhe verstellt werden. Der Kameraarm wird durch eine Winde bewegt, die wiederum durch das Servo angetrieben wird. Der komplette Arm wird durch das dritte Servo horizontal gedreht. Das Potentiometer, das als Sensor für die Drehung dient, ist unter dem Sockel angebracht. Das Licht an der Kamera besteht aus 19 weißen LEDs und kann mittels Pulsweitenmodulation in seiner Helligkeit geregelt werden. Über die Infrarotschnittstelle an der Vorderseite des Sockels kann die Kennung des Landers gesendet werden und es können Befehle vom Rover empfangen werden. Diese Befehle steuern die Anzeige eines Laptops mit einem 333MHz Prozessor und 256MB Arbeitsspeicher, der als Hostcomputer des Landes dient. Auf dem Laptop läuft die Linux-Distribution Knopix 6.2. Die Verbindung zum Roboterarm erfolgt über die USB-Schnittstelle zu einem Mikrocontroller der Firma Atmel, welcher die Befehle für die drei Servos und den Transistor der Beleuchtung umsetzt. Soweit zu den Konstruktionsdetails des Roboterarms. Bis bald!